einfach nur einfach mit offenen Augen durch Oberndorf durchgehen. Wir haben die Zeltzucht, wir haben die Aue, wir haben unsere Bücher. Gleichzeitig haben wir im Zentrum die ganze Infrastruktur, wo man fußgänglich alles erreichen kann, die haben die Lokalbahn. Und dies taugt mir einfach so an Oberndorf. Für mich ist wichtig, was die Oberndorfer denken für die Zukunft. Ich sehe mich eher als die Sprachrohr von den Bürger zum Gemeinderat. Und so wie sie die Zukunft sehen, das möchte ich einbringen in die Gemeindevertretung. Ja, ich habe Partei Parteizugänglichkeit und mir ist wichtig, dass wir einfach die Themen von den Oberndorfer über die ganzen Lager einfach ähm, bearbeiten, Lösungen bringen und an dem arbeiten. Die Themen von jedem Oberndorfer annehmen und Lösungen dazu bringen. Die anderen die reden nur und quatschen und der Georg der ist nicht der wo es Und nur beim Zurachen lernt man von den Leuten, was wichtig ist für Oberndorf. Ja. Und die Themen dann aufnehmen und dann für die Oberndorf umsetzen. Und das ist das, was der Georg kann. Glaubt es Ja, 10. März, da könnt zwei Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung ist, das Greizdorf wird Georg schon machen und das zweite Greizdorf macht bei euch zu Oberndorf.